hallo und ganz herzlich willkommen im neuen Video. So, ich bin mal wieder alleine und es ist Herbst. Und bevor wir zu dem schönen nächsten Herbstthema übergehen, zeige ich euch mal so, ihr wollt jetzt nicht nur mich sehen, sondern noch mehr, zeige ich euch mal so, ach was wir so schönes im Laden haben. Wir haben heute Grenze gemacht, ja, das ist jetzt so ein schöner Herbstkranz in grün, der ist... Muss ich mal dazu zeigen. Den haben wir mit einem Seiden-Efeu gemacht. Aber da hier so viel Natur dabei ist, mit diesen Birkenstücken, mit diesen schönen Eicheln ja und Früchten, fällt das eigentlich gar nicht auf. Und äh, wir versenden die Grenze auch. Also es ist auch jetzt kein Geheimnis. Ja, ich kann euch mal hier einen kleinen Schwenk. So, ja, und dann kommt das Porto dazu. Ähm, manche fragen ja. Dann haben wir hier so einen fruchtigen Herbstkranz gemacht. Mit äh, ja, so eine Kürbisart, so eine kleine. Dann sind auch Hagebutten drauf. Und diese Hagebutten, die sind, die sind echt der Knaller, ja, weil die sind... Und ich muss auch meine Hand dazu halten, dann sieht man mal, wie groß die sind. Und die sind so knackig, so schön. Ähm, das habe ich wirklich selten, dass die so, ähm, so hübsch sind. So, also für Fragen, um das zu, zu ergänzen. So... Wenn es nicht interessiert, der kann sie einfach ignorieren. Dann gibt es hier noch, ach, das wollte ich euch die ganze Zeit schon sagen. Also ich hatte hier so ein schönes Experiment, ob Muschelblume trocknet. Sie trocknet traumhaft ein. Sie ist so schön, dass ich tatsächlich schon überlegt habe, ähm, ob man Muschelblume auch in den Adventskranz mit reinmachen sollte. Weil ähm, ich finde, sie ist so, so vintage, so mega hübsch. Und wenn man hier so ein schönes Windlicht reinmacht, das ist übrigens unser kleiner Trinkgeldfrosch. Guten Tag. Ja, dann ist es natürlich echt ein Knaller. Dann haben wir ja auch noch mal so einen schönen, einen gemischten, fruchtigen Herbstkranz. Es ist also viel drin, Erika, Früchte. Dann haben wir auch hier diese schönen hagebutten Mondkapseln, dieser Calocephalus, also Stacheldraht. Wir nennen ihn liebevoll Kali. Das ist so unser Kurzname. Und das Wochenende. Ne, auch hier haben wir noch einen Kranz, einen Herbstkranz, ähm, der ist jetzt mit Hortense und mit Disteln. Ja, da haben wir die Disteln dazu gemacht und so fein, also ich sage jetzt mal fein mühlenbeck hier drumherum gewunden. Und passend hier zu der Hortensie haben wir dann auch die Kerze genommen. Ja, und das Wochenende wirft seine Schatten voraus. Ähm, wir öffnen hier schon die Gladiolen fürs Wochenende. Und ähm, hier, hier sieht es wieder lustig aus. Also zum einen gibt es eine Deko für eine Messe, die ist mit Lilien. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausschnitt von meinen Problemen, die aufzubekommen. Da gehen wir zu mir nach Hause kurz, weil die standen in der Wärme. Ihr Lieben, hier seht ihr eines, eines unserer größten Probleme. Die Kunden, die bestellen Lilien, möglichst offene Lilien. Und unser Laden ist so kalt, da hat es jetzt 14 Grad und die Lilien, die gehen da nicht auf. Was mache ich dann natürlich? Die werden extra mit heimgebracht. Wir haben hier einen wahnsinns Lilienduft, Ein bisschen zum Leibwesen meines Mannes. Und äh, ja, und dann ja, brauche ich auf jeden Fall eine Woche, brauche ich meistens, bis ich äh, offene Blüten habe, weil ich kann ja zu bestimmten Anlässen äh, zu, zu feiern oder zu Hochzeiten und natürlich auch zu Beisetzungen keine, nicht nur die Lilienknospen hinstellen, die sehen ja nach nichts aus. Aber ähm, das sind so die regelmäßigen Probleme eines Floristen. Und das Problem, das sich dann anschließt, ist natürlich, die Blüten sind empfindlich beim Transport. Also ich muss jetzt mal gucken, wie ich diese hübschen, hübschen offenen Lilien auch wieder äh, ja, unbeschadet transportiere. Ähm, aber das wollte ich euch doch mal so nebenbei erzählen. Das sind die Dinge, die uns dann doch sehr regelmäßig beschäftigen. So, zu dieser Messe sind hier noch auch ganz viele Blumen. Die haben wir jetzt hier alle in die Ecke packen müssen. Mit wunderschönen Grün, mit Monstera, mit tollen langen Blättern. Die wirken hier gar nicht so lang, aber man sieht an der Höhe des Tisches, wie lang die sind. Und dann geht es weiter. Die Hortensien haben wir jetzt auf Wasser gesetzt. Ähm, dann haben wir hier Amaranthus. Ja, ein ganzer Eimer Amaranthus-Fuchsschwänzchen. Diese schöne Proteinart, die nennt sich Bridal Blush, ja, das ist eine Protea tatsächlich, die kommt aus Südafrika, die ist wunderschön. Und dann ist hier noch für die Messe Teil 2 der Lilien. Ja, ich muss das mal so von oben zeigen, weil das ist wirklich ein Meer und ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, wie es hier duftet. Das ist äh, ziemlich, ziemlich krass. Ja, ansonsten öffnen wir, haben wir hier noch die Glockenblumen, dass die sich öffnen fürs Wochenende, haben wir hier auch da. Ähm, haben noch ein kleines Gesteck, das ist bestellt. So, immer die Namen mal abdecken. Ja. Und dann gibt es noch hier einmalweise Rosen. Rosen, ganz viele. Und Wechsflower äh, und Rosen. Ach, Rosen gibt es nicht, nicht nur da vorne. Hier gibt es auch noch ganz viele Rosen. Es verbirgt sich also alles so unter dem Stuhl. Ja, und nachdem wir jetzt hier diesen kleinen Rundgang, weil der Laden ist jetzt geschlossen, nachdem wir diesen kleinen Rundgang absolviert haben, geht es in den Arbeitsbereich. Und wir gehen zu dem wunderschönen Thema Erika über. Guckt mal, was für eine tolle Erika, das ist Hammer. Aber jetzt muss ich die Kamera erstmal aufhängen, weil ich kann nicht arbeiten und Kamera halten. Deswegen gibt es jetzt gleich Teil 2. Ach nee, aber zuerst gehen wir mal wieder nach Unterfranken, weil da sind ja unsere schönen Pfingstrosen. Da gibt es ein neues Pfingst. Eine tolle Info über die Pfingstrosen, das ist so interessant, das ist echt der Hammer. Und dann geht es erst zum Video. Und bevor ich es vergesse, ein paar Fotos von den Veranstaltungen spiele ich euch natürlich noch ein. Das ist immer super schön. So, hallo liebe YouTuber, wir sind hier wieder im schönen Frankenland auf dem Holzeckerhof in einem Folientunnel, im Moment im Hochsommer ohne Folie. Und wir sehen hier Pflanzen, Peonienpflanzen, Pä das sind ja Stauden. Und jeder spricht, in, spricht vor allem in diesen Zeiten jetzt über Wassersparen. Und ja, lieber Sebastian, warum sind denn Peonien auch Pflanzen, die toll zum Wassersparen sind? Ja, weil Peonien ähm, einfach äh, Stauden sind. Stauden heißt, das ist eine Pflanze, die jedes Jahr wiederkehrend ist, die sich an einem Standort etabliert. Und äh, auch wir haben uns als Betrieb Gedanken gemacht, welche Pflanzen passt denn zu unserem Klima, passt zu unserem Boden, passt zu unseren ähm, Wasservorkommen. Ja, und da passt die Peone zu 100 Prozent hier in diese Gegend. Mhm. Ähm, Peonen lieben es eigentlich warm, lieben es trocken. Ähm, ja, wir haben jetzt ja hier sehr kräftige Pflanzen und obwohl die keine Blüten haben, sieht man ja jetzt hier dass die unheimlich dicke Stiele haben. ja. Ich will, Wenn ich gerade mal so meinen Finger daneben lege, wie, wie alt äh, ist denn jetzt so eine Pflanze zum Beispiel und wie, wie tief wurzelt die? Also diese Pionenpflanzen, die sind ähm, 2005 gepflanzt. Wow. Ähm, das heißt, mhm. äh, die sind jetzt 17 Jahre an diesem Standort mhm. und äh, über die Jahre macht so eine Staude einfach ein wahnsinnig... Ähm, großes Wurzelgeflecht, also man spricht von über einem Kubikmeter, also mhm. einmal einmal 1 Meter mhm. plus die ganzen Feinwurzeln mhm. und solche Peonien können quasi Trockenphasen auch gut überstehen. Mhm. Die holen sich das Wasser einfach aus der Tiefe mhm. und ähm, ja. Super, natürlich bei dem Wetter, wo es immer trockener und immer warmer wird muss man eigentlich Peonien pflanzen. Richtig. Ich glaube, das ist jetzt so das Fazit daraus, äh, weil es diese, diese Pflanze passt ganz toll zu unserem Klima. Und äh, ja, Thema Wassersparen. Ähm, du hast noch erwähnt, das ne, wollte ich noch mal fragen, dass äh, wenn die in dem T Folientunnel sind, dass das eigentlich Wassersparen, also dass es das Wasser spart. Genau. Das hatte ich nicht so ganz verstanden. Okay, das möchte ich kurz erklären. Ähm, Warum sparen wir Wasser im Folientunnel? Viele meinen ja, wenn man in einem Tunnel arbeitet, dass man mehr Wasser braucht. Aber es mhm. ist eigentlich genau der, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, in der Phase, in der wir die Folientunnel geschlossen haben, nämlich in den Monaten Februar, März, April und Mai, haben wir ja eigentlich noch recht hohe Niederschläge okay. und da brauchen wir aber das Wasser gar nicht. Das wäre eigentlich sogar kontraproduktiv. Mit Feuchtigkeit werden die Peonen eigentlich eher krank okay. und deswegen werden auch die Peonien im Folientunnel vor zu viel Feuchtigkeit geschützt, vor zu, äh, vor zu vielen Niederschlägen. Und das Wasser, was an diesen Folien letztendlich abregnet, kann bei uns in den sogenannten Fahrgassen, die zwischen den Folientunneln immer sind, die wir zur Ernte brauchen, um die Peonien quasi ins Lager zu fahren, können dann in diesen Fahrgassen versickern. Mhm. Ach ja. Genau, so, und toll. somit ähm, können wir eigentlich nachweisen, dass wir im Tunnel weniger Wasser verbrauchen mhm. ähm, zum Bewässern der Pionien, als in der gleichen Zeit auf die mhm. Pionien-Tunnel abregnet und dann in den Fahrgassen versickern kann. Okay, super. Also win-win! Die Pflanzen passen zum Klima. Es ähm, ist die Pflanze und eure Anbauart passt auch zu dem Klima. Ich glaube. Man muss gar nicht mehr so viel sagen, man muss einfach Peonien anpflanzen. Wo ihr die findet, das zeige ich euch jetzt im Webshop. Ich zeige euch jetzt, wie man den Webshop findet.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 Ja, viel Spaß beim Bestellen und vergesst nicht den Rabattcode Margit beim Bestellen, weil damit bekommt ihr 5% Rabatt. Viel Spaß und viel Erfolg, ihr Lieben. So, hallo, ihr Lieben. Ich habe wieder eingekauft und ich habe so schöne Ware mitgebracht. Jeder kennt ja die Erika, die Einfarbigen, aber wir haben so einen super Gärtner, der diese, ja, das sind diese Trios. Also die Erika, die wirklich drei Farben in einem haben und das ist, das bekommt man nicht überall und ich finde es auch in Ordnung, dass die schönen, die Ware beim Floristen von den regionalen Gärtnern tatsächlich doch auch was anderes ist, als das, was man immer im Supermarkt so erhält und ich finde diese, diese, dieses Dreifarbige sensationell und wenn man dann so eine schöne Erika dekoriert, mit, äh, ja, dekoriert muss sie natürlich sein und dann so ein Windlicht dazu stellt, dann ist das doch ähm, eine, eine Idylle und das Windlicht kann man ja auch mit ein bisschen bisschen Beeren, mit einem Efeublatt. also das ist jetzt mein, ich glaube in Rosenheim gibt es schon so ein Windlicht von mir und das hat auch ein ganz dickes Glas drin, das ist jetzt mein letztes helles und ich glaube ich habe noch ein schwarzes in der Größe, ja, also solche Sachen versende ich dann auch manchmal. Ich bin zwar jetzt nicht primär Online-Shop, aber es gibt doch einige, die sagen, oh Margit, ich hätte gern so ein Windlicht von dir. Ja, und die Erika, die finde ich jetzt auch schön, aber für den Herbst hätte ich die gern so ein bisschen schnuckelig, ja, so ein bisschen so hübsch dekoriert. Und dazu habe ich mir so ein... Ja, gibt es wieder mit ein paar Tipps dazu, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, ich habe immer, ich habe Filz, also entweder, klar, man hat natürlich Filz auch und da gibt es immer so ein paar Reste. Hier sieht man, das ist so ein, so ein kleiner Zacken drin, ja, den schneide ich einfach mal raus. Also Filzreste, da verweise ich wieder auf mein letztes Video. Die, die habe ich ja zum Beispiel genommen, um diese Schieferplatte von unten zu bekleben und äh, um den Tisch zu schützen. Ja, und dann Filz ist ja auch immer so schön dehnbar, ja, und wenn ich dann sage, der ist mir jetzt eigentlich... Zu, ja, der war jetzt zu kurz um, um, den, in den, um den Topf rumzulegen und ich brauche noch ein bisschen, mehr, mm, ein bisschen mehr Abmessung, Filz ist Witter, witterungsbeständig, den kann man einfach mal ziehen, ja das macht dem also gar nichts aus, wenn man es nicht zu wild macht und Löcher reinreißt, dann äh, macht dem das überhaupt nichts aus und dann kann ich natürlich so herrlich einfach mit dem Filz, ich nehme meinen Tacker ja, und mache also entweder ich könnte jetzt mit Heißkleber was machen. Ich kann aber auch einfach mit dem ganz normalen Tacker ähm, hier entlang eine Naht tackern. Das geht super schnell. Und ich finde es auch schöner als mit dem Heißkleber. Ich habe das jetzt hier getackert, das Stück. Ja, man sieht es ja also. Ich liebe das, wenn ich die Sachen immer in die Kamera halte. dreht das um und hier haben wir schon unsere Naht. Ja, es ist ähm, eigentlich ganz simpel. Das ist jetzt... Das ist jetzt ein bisschen eng, ich weiß, aber ich wollte jetzt einfach mal meinen mein Filzrest aufbrauchen. Das war so in meinem Sinn. Und ich denke immer, man hat so viele Sachen, die man nutzen kann und sollte. Und es ist eigentlich schade, wenn man das nicht tut. Und ich bin da immer so für Nachhaltigkeit. Und man kann die Dinge doch noch, ja, man kann doch vieles noch, aus vielem noch was machen, von dem man es zuerst nicht so denkt. So, und schon ist meine Erika in ihrem kuscheligen Mäntelchen eingepackt, dann habe ich wieder so, ja ich hatte noch so einen Rest und habe gedacht, ach ja, so ein Filzband und ähm, das ist jetzt eigentlich schön, aber das wäre natürlich jetzt viel zu viel zu breit, obwohl es gar nicht so schlecht. Ne, ich wieder, ich korrigiere mich, ich nehme das. Ja, das ist eigentlich ganz schön, aber auch hier ziehe ich das ein bisschen in die Länge, ja, neben den Abschnitt, den ich brauche von der Länge her. Ziehe das ein bisschen in die Länge. So, und ähm, mache bei meiner Erika einfach einen, ja, einen Knoten. Ja, ich zeige es euch gleich in der Kamera. So, mache einen Knoten. Und die hat jetzt so, das sieht schon ganz süß aus. Ja? Das ist eigentlich fast wie wenn man so, ein, wie so, ein, ein, ja, so eine Fliege bei einem, bei einem Hemd. Ähm, Finde ich ganz goldig. Und mir fehlt jetzt noch eine kleine Spielerei. Man könnte jetzt also eine Schnur ich habe so eine Naturschnur im Sinne, ja, oder einen grünen doch. So, ich habe jetzt also zwei mitgebracht. Das sind diese schönen Filzschnüre von Floristik24. Die sind ganz dünn ähm, und ich, äh, ich bin immer ein Fan davon, wenn man so ein bisschen Abwechslung hat. Und ich nehme jetzt einfach, ich nehme beide Farben, wickel die so. Also, so kommen die in solchen, in so, in so einer Rolle. Ja, das ist dieser Filzdocht, also nicht das Filzband. Und ähm, ich gehe jetzt her und mache, äh, ja, wickel die rum und mache eine, ich gucke mal, ich mache vielleicht eine Schleife. Man kann aber auch sehr schön eine Juteschnur nehmen. Aber der Filzdocht ist natürlich auch für Weihnachten was ganz Tolles. Ja, ich finde, das ist so ein, ähm, der macht sich immer sehr hübsch und. Dann hat es doch so eine, so eine Spielerei. Ähm, und mir fehlt jetzt, das Einzige, was mir noch fehlt, ist ist der fruchtige Charakter. Das heißt, ich wollte gerne so eine fruchtige, herbstliche Note. Ich habe hier noch Paprika, sehr schöne, die sind total knackig. Und was natürlich schön ist, ist, die haben richtig feste Stiele, ganz dicke, feste Stiele. Ich schneide die schräg an, ja, schräg, weil ich möchte die einfach in die, in die Erde stecken und die, die kann ich in dem Topf hier mit in die Erde stecken. Ich stecke sie am Rand, weil in die Mitte werde ich sie nicht reinbekommen. Dazu... so In die Mitte kriege ich sie nicht rein. Oh, sorry, Telefon. Keine Ahnung, wer jetzt noch anruft. Augenblick. Guten Tag, hier ist Margit Strack. So, also das war jetzt jemand, der noch einen Florrop nach Paris schicken möchte. Das mache ich dann auch noch. Die Dame kommt in drei Minuten. So viel dazu, mal in Ruhe ein kleines Video zu drehen. Und ich zeige euch jetzt aber auch meine Arbeit. Und das ist jetzt hier diese Erika, die eigentlich so ganz lustig, farbenfroh, ein bisschen fruchtig, ja, schön dekoriert ist und auch mit der schnur schön verpackt und ähm, man kann natürlich um die mit wasser besser zu versorgen kann man hier noch so einen passenden untersetzer ähm, drunter machen und zwar dann braucht man ja noch kleineren und dann kann man den einfach hier auch unter den filz so reinschmuggeln ja dass der filz ist jetzt ein bisschen eng aber ich habe noch mehr noch andere erika ja habt ihr noch andere gemacht und ich zeige euch mal, was es einfach für eine schöne Vielfalt gibt, dass man diese Erika so schön dekoriert. Und da kann man überall einfach entweder einen Unterteller drunter schmuggeln oder man kleidet das Tablett mit Folie aus. Und dann kann man in, in die Folie ein bisschen Wasser reingießen und dann können die sich schön mit Wasser einfach voll saugen von selber. Weil sobald die trocken werden, rieseln die ab. Das war jetzt so meine kleine Herbstidee. Ihr seht, wie süß das eigentlich ist, auch so als Mitbringsel oder als eigene Deko, wie goldig sowas ist. Oder gibt es natürlich noch eine alternative Idee, um die Wasserversorgung zu gewährleisten. Das ist, ich nehme einfach ein kleines Tablett und ich äh, kleide dieses Tablett, man sieht es hier kaum, das ist gewachst ja, und das ist so mit wasserdicht gemacht. Und dann kann ich ein bisschen Wasser reinmachen und auch dann ist die Erika super versorgt. Ich bin gespannt, wie euch meine heutige Idee gefallen hat und ich sage euch allen ganz liebe Grüße. Ich freue mich immer sehr über eure, über eure Rückmeldungen und es kommen so liebe äh, Nachrichten. Und, also vielen, vielen Dank und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Eure Margit. Vielen Dank fürs Zugucken und auch fürs bis zum Ende zugucken. Das sind die Besten. Also macht's gut. Ciao.